ich wieder und zwar nachdem ich mit jedem charakter jetzt den 80 mann kampf gewonnen habe ja ich habe mir so notiert aber man kann es ehrlich gesagt an den erfahrungspunkten immer sehen wer das alles schon erledigt habe was gut ist weil dann kann ich mich nicht aus versehen irgendwie vertruden und ja ich habe leider keine belohnung oder so bekommen für irgendjemanden außer für Carol, obwohl ich nicht weiß ob das irgendwie daran liegt ob ich das geschafft habe auf dieser stufe oder so aber er hat äh, folgenden Titel bekommen und zwar Zwitscherner Kämpfer, ob ihn nur das der Kampf so erschöpft hat. Jedenfalls gibt er seltsame Geräusche von sich. Ich habe nicht geführt, hat irgendwann mit dem Kolosseum äh, zu tun hat. Ob ich diesen Titel bekommen habe weil niemand anders hat einen Titel bekommen. Aber ja, ähm, sonst habe ich keine Belohnung bekommen. Ich habe immer Apfel und Zitronengummi oder irgendwas anderes bekommen und 16.000 Gold, welche ich nicht brauche, weil ich habe 700.000, <lacht> nee 7 Millionen und ja, ähm, so langsam weiß ich, wieder, der Hase läuft hier im Kolosseum, und ich würde sagen, wir versuchen uns mal an den 100-Mann-Kampf, weil warum nicht mit einigen Charakteren? Kann ich mir vorstellen, ähm, dass wir das äh, 100 Leute für den Kampf zusammen das wird nur der Herausforderer? So folgendes: Ich nehme natürlich Juri, um on-screen hier aufzunehmen, und so ich merke, ich habe noch ein anderes Schwert ausgerüstet weil manchmal haben einige Gegner erklärt ja, gleich als später ähm, wie gesagt so langsam weiß ich was mal was also bei ist so ein Tag habe schon gedacht ist meine Verteidigung jetzt gerade hat die sich gerade halbiert oder so ähm, Folgendes wir gehen mit Angriffsringen hier rein aber das wird sich noch ändern ich habe so das Gefühl dass ich mit einigen Charakteren das schaffen kann mit juri habe ich ja könnte ich mir vorstellen wird das sehr einfach werden mit Judith könnte ich mir das noch vorstellen Repeat könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen äh, Patty Rita sowieso also das sind so die Charaktere mit denen ich mir auf jeden Fall vorstellen kann dass ich das schaffen kann ich werde dann einfach nur machen und ja wir bekommen ja sowieso alle mal gleich viel Erfahrungspunkte aber Dings hier ausgerüstet haben erfahrungsanteil und wenn ich dann sehe irgendjemand hängt irgendwie ein bisschen Hinterher oder ein Jahr hängt irgendwie nennt man das hat einen Vorsprung nehme ich an. Dann weiß ich ja, welchen Charakter ich hier noch äh, machen muss ich. Notiere mir ja sowieso, also warum? Und ja, ich hoffe, wir schaffen das. Ähm, wir gehen jetzt mal rein und beginnen den 100 Mann Kampf. Sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein, wenn wir fünf Minuten noch mal extra dazu bekommen Wir kommen zum berühmten 100 Mann Nahkampf der Palästrale, dass ich das einmal erleben darf. Die ultimative Herausforderung. Alle bisherigen kämpfen war nur eine übung für die hauptveranstaltung gleich beginnt der legendäre 100 mann da -Nah kampf meine damen und herren hier kommt das opfer des tages die herausforderung für gesuchter verbrecher es ist der held der gilder der Helden, mutigen des applaus für finster vollstrecker juri ja also gut zeig uns was mich neu zugeschnitzt bist. fertig kämpft so ich hoffe das läuft jetzt genauso wie in den anderen mann kämpfen ja, sieht nämlich schon fast auf wir haben 20 minuten also ja, wird schon klappen. Ähm, mit einigen Charakteren schaffe ich das ja schon. Weiß ich nicht, in so ungefähr zehn Minuten den äh, Dings hier zu schaffen, den 80 Mann Kampf, vor allem mit juri Also ja, für 20 weitere Kämpfer, es werden ja jetzt eigentlich nur 20 neue Leute. Hinzugefügt ne? plus die Leute, die ich sonst auch über bekämpfen muss, im 80-Mann-Kampf und so. Also, es wird jetzt nicht wirklich schwerer. Es tun sich, weil nicht man muss eigentlich immer wieder den gleichen Kampf wiederholen. Und ja, es kommen dann immer noch so ein paar Gegner dazu. Okay, ich muss die Magie erledigen. Ich hier ein bisschen zugelassen. So, perfekt, ich dachte, da kommt es auf mich los. Dann wollte ich den hier nämlich einsetzen. So, wir haben ja noch mal fünf minuten jetzt extra zeit das heißt wenn ich die nächsten 20 gegner jetzt in den fünf minuten erledige dann passt das schon so, ihr seid auch locker erledigt 1 2 3 4 5 6 nach dieser kombo müssten wir eigentlich schon fast kaputt sein ja. wenn man sieht ich habe meine erfahrung sammelt in diesen Kollusion kämpfen. Und ja, so eineinhalb minute und wir haben schon 30 Gegner erledigt. Also mit einigen karten ist das ja richtig einfach. Mit Rita wird das wahrscheinlich auch einfach werden, weil wir die ganze Zeit weil hier spammen. Und ja. Aber mit einigen charakter ist das noch ein bisschen unmöglich. Zum Beispiel Carol, weil... Äh, der Ein bisschen zu langsam ist und es hat so blöde Angriffe, um irgendwie weil ich schnell Schaden zu machen. Die kann irgendwie nur zweimal angreifen und dann eine Art einsetzen. Der komische Lichtangriff ist auch nicht so dolle, um weil sie nicht alle Gegner irgendwie so zu erledigen, wenn da mehrere Sind also ja, so dann ist schon relativ warum geil. Dann ist jetzt eigentlich auch kein Problem habe ich auch locker. und boom. Also ich schätze meine Chancen sehr gut ein im 100-Mann-Kampf. Außer der letzte Boss, der kommen wird, ist so übelst knüppelart und haut mich folgende gegen Wand. Ja, zweieinhalb Minuten, wir haben schon den 50-Mann-Kampf gleich erledigt. <lacht> ich habe es vergessen. Ich durfte nämlich mal beobachten, wie diese Viecher mich zu Stein verwandelt haben. Als ich mal Judith, glaube ich, versucht habe, ja, dann habe ich diesen 80-Mann-Kampf verloren. Weil ein bisschen doof war also, wenn diese Typen immer auftauchen, tue ich äh, steinwehr ausrüsten, damit das nicht noch mal passiert. So, jetzt kann man wieder Dings ausrüsten. Jetzt kann man wieder den Kraftring nehmen. also Ich habe schon meine eigene Strategie langsam eher so entwickelt, wenn man hat, so ein paar Mal gemacht hat. Ich muss jetzt mein Schwert, glaube ich, wechseln, weil diese Viecher tun Licht sind resistenz gegen licht und ich mache nur einen schaden also muss ich hier glaube ich, ich es wäre ja noch zwei ausrüsten also das mache ich nur einen schaden und dann geht der kampf wieder unendlich in die länge und die aber glaube ich erledigt sind dann wo ich glaube bei denen auch nee. also äh, da ist schon weiß nicht wenn er hat irgendwie in den letzten Tagen hier die ganze Zeit gemacht hast, dann hast du langsam raus. Wie ich auch explodieren und sind danach immer noch am Leben, können mich auch betäuben, egal wie hoch meine Abwehr ist oder ob ich Ruhm habe oder so. Das ist ein bisschen nervig. Hin und wieder sind ja einige Gegner, die einen vergiften oder Schwächung einsetzen, aber habe ich auch alles raus. bisschen doof jetzt die einzigen hürden sind eigentlich nur ganz am ende klingt aber dagegen habe ich auch vorgesorgt da habe ich auch gemerkt dass das ganz schön schwierig ist wenn man eine sache nicht bedenkt und ja mittlerweile weiß ich, wie man das umgehen kann und ja da kann es dann auch kein problem ich kann glaube ich wieder allerdings ja Ausrüsten, obwohl ich da noch gar nicht brauche. Irgendwie tun die mich gar nichts dann, ja, werden an angriffen So, da hat jetzt eine art rein. Tut aber nicht so weh. Ja, das hat jetzt nicht so gemacht, Kollege. So, komm, ja ja auch nicht so ein problem jetzt ey. aber wir werden sehen gleich wer weiß was gleich doch kommt da kommt bestimmt, weil ich da 100 gegner oder irgendwie sowas und dann kriege ich voll auf die fresse aber ich habe noch genug zeit also zeit ist immer eigentlich das was mich irgendwie ein bisschen am meisten stört aber wenn wir nur so viel zeit am ende übrig haben dann geht das doch Oh, du bist weg. Okay. So. Na komm. So. Haben wir 70 Mann schon erledigt. Äh, äh, äh, äh, äh. tun ja einen die ganze Zeit hier von allen Seiten angreifen. Dann kann ich mal meine Feldangriffe einsetzen. Ne, ja, angriffe meine ich. Die Schutzwelt. Und ja. Dann kann ich mal alles treffen, was mir in den Weg kommt. So, die Viecher, die sind, glaube ich, immer am Ende noch am Leben. Ein bisschen nervig bin, Deswegen mache ich die mal kalt. Aber ab 75 kommt klingt oder? Oder ne, gleich von noch Zauberer, ne? So, Schwächung. ist aber kein Problem. Mein Gott, feige ich doch mal. Das war ich weil ich eine Lichtswaffe ausgerüstet habe, ne? Deswegen macht das so wenig Schaden gegen die. So, die Magier muss ich erledigen, weil die können mir ganz schön auf die Nerven gehen. So. Ich glaube, noch eine irgendwo da. Weil irgendwie tun deren Angriff für mich trotzdem stand. Weil ich ein bisschen nervig finde. So. Ich würde sagen, der nervigen Teil, den haben wir schon erledigt. Boah, Junge. So, noch der combo und du bist weg. Ich danach noch eine Dreck, da kommt Clint und gegen den muss ich auch eine besondere Strategie einsetzen. Erst einmal heile ich mich um einen blöden Modus hier von meinem Status und dann tue ich dir ausrüsten. Wiedergeburtspuppe, weil Clint hat so einen blöden Angriff, weil man ja schon beim Teamkampf gesehen hat, wo der irgendwie einen tödlichen kritischen Treffer machen kann welcher mich mit einem schlag erledigen kann ich hatte irgendwie unglaublich viel glück als ich das erstmal den 80 mann Kampf hier aufgenommen habe und da nicht passiert ist aber der typ kann damit einschlag schlag mehr oder weniger erledigen wenn man nicht aufpasst und ja deswegen durch wieder Geburtspuppen ausrüsten weil dann werde ich sofort wieder belebt okay, ich bin ein bisschen überrascht normalerweise tun neben seine angriffe mich auch noch weghauen wo ich rum ausgerüstet habe so, wir haben noch zwölf minuten sollen egal was für gegner jetzt gleich kommen wenn die jetzt nicht level 100 oder so sind müssen wir halt eigentlich schafften so welches kampf dem meistert das, das ist der dritte immer noch ne? so sieht bisher noch nicht schwierig aus aber kommt ja noch ein boss ne? dass man die wiedergeburtsgruppe ja ausgerüstet falls noch irgendwie was richtig krass kommt oder so ich haben irgendwie Gegner irgendwie so One-Shots und so will ich nämlich den Angriff wieder ausrüsten, aber sieht jetzt halt nicht so aus, wie wir die Zeit davon laufen Ich habe noch Überlimit wie blöd. Was du denn? Also ich glaube, unsere Chancen sind relativ gut. Hier geblieben. Oh, die beiden. Ja, beide. Schon die beiden gesagt obwohl ich nur eingesehen habe, aber ja, klar, beide von ihnen kommen so und die sind Level 60: sind die exakt genauso stark wie damals, aber sie sind ja jetzt auch nicht so schwach. Mit oh Gott. ja, ich glaube, ich dass meine Wiedergruppe noch mal ausgerüstet. Erstmal so, wir haben schon 300.000 Schaden bekommen. Schaffen wir. Oh gott. 1 Wirklich oh, so eine hohe Verteidigung. Nein, ich will noch schlafen. Okay, ich würde gerne mal wieder aufstehen, danke. Ich so, spare mir mein überlebt noch ein bisschen auf, wo ich noch Limit-Tanks und so ab. Aber war ja klar, damit Juri jetzt nicht so schwierig wird jetzt weiß ich nicht der hat so viele krasse Angriffe und er kann sechs mal angreifen der Drum und also was also ja der ist ein bisschen broken so als Kämpfer so ich habe schon mal erledigt oh Gott ganz wenig so chancen Stehen gut, finde ich nur noch zehn Minuten, um zehn Gegner zu erledigen. Ich schätze meine Chancen mit einigen anderen Charakteren auch sehr gut ein. Besonders repeat, Judith Rita. Repeat an diesen Schraubenangriff, dem meine Luft irgendwie springt, da ist voll gut. Da trifft er alles in seine Reichweite. So, man kommt jetzt ja das ist relativ einfach ein paar normale gegner ja so also ein zauberer die muss ich mich kommen ich durch oh ja, halt okay stirbt no, ich dachte das wird reichen was What? zum flähen was passiert, wenn ich mit Flynn spiele? No. Ja, okay, dann will ich wahrscheinlich gegen juri kämpfen, nehme ich mal an, ne? So, okay, 68, okay. Ich werde doch nicht immer gegen flindern am Ende kämpfen, oder? Mit jedem Charakter. ich mache jetzt mal der klein kam hier alles kaputt nichts ne dagegen ne ja geht um Ich ich auf der gucken wie viel schaden das macht also ich habe bei treffer geguckt hat doch ein bisschen schaden gemacht aber manchmal mm, mm, mm, mm, mm, mm. ich mal mein so einsetzen ey. Ist voll traurig äh. ja also ich habe fünf minuten bekommen um gauch und druid droid, droid gauch droid paar randoms und äh, Flint zu besiegen finde ich ist nicht schlecht weil wir aber schon so ein paar Level zu hoch sind, und ich glaube, das war's. Jawohl ja, lief doch perfekt. Und wir haben eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Sehr geil, Glückwunsch, meine Damen und Herren! Und jetzt in dieser reihe haben sie eine Legende beigewohnt. Wir haben einen fantastischen Preis für Juri. Hoffentlich, wenn ich bis zum Gipfel des Nahkampfs angelangt ist, kein. Keiner da, der gegen dich antritt sei stolz. Juri, denn du hast es verdient 20.000 Gall, Sternenrüstung und Kolossus bekommen. Okay, und schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Neues gibt. Ja. 回会に also mit jedem charakter an hoffentlich okay. nice. Kommt da 200 mann kampf pass auf. Gucken wir mal, nein, schade. Ich dachte, ich hätte noch eine neue Level oder so freigeschaltet. Nein, hier muss ich auch noch mal gucken. und zu gucken, irgendwie, ob immer die gleichen Gegner kommen am Ende, weil wir haben ja gegen Carol und Schwan gekämpft. weiß wenn ich die beide im Team habe kommen dann keine. Keine Ahnung. So, haben wir die schon? über hm. Habe ich die jetzt beide bekommen? So, Kolossus. <lacht> ein tapferer Krieger. Ein tapferen Krieger darstellendes Breitschwert. Ah, der besitzt ein Zeichen waren sieges ja. ist nicht stärker als was ich habe. So, wir okay, Oder vielleicht sogar, wenn wir für ihn jetzt eine Waffe bekommen würden am Ende. So, Kolossus. Assassine. wenn im Kampf gegen menschliche Gegner. ich die angestärkung und mindert einen erlittenen Schaden. Den erlittenen Schaden. Das ist doch mal cool wie sie alle gegner einmal um zusätzlich erfahrungspunkte zu gewinnen das ist ein bisschen blöd weil ich alle eben auf dem gleichen stand haben will Wenn man auf dem Schlachtfeld weil als letzter übrig bleibt erhöht sich der gesamte status okay das ist glaube ich irgendwie perfekt um für den solo kampf ne so, ähm Sternenrüstung und hyperrüstung hyperrüstung habe ich glaube ich schon ne? ja da gerade ausgerüstet da so, war ich eine rüstung für Carol bekommen mich ich mit juri gewonnen. Oh, sogar stärker. Jetzt war nicht die Resistenz gegen irgendwas, aber ja Sternrüstung, warum nicht? Cool. So, dann werde ich jetzt Folgendes machen und zwar soll irgendwie eine Anspielung an irgendjemanden sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung dann würde ich sagen ich versuche mich mit den anderen charakteren ja auch an den 100 mann kampf mit denen denen ich dazu traue und ja mal gucken wir mal ich werde mal die aufnahme drin lassen weil ich mir mehr... weiß ich nicht könnte sein dass ich jedes mal gegen flint kämpfen muss ich könnte ja mal gucken ob irgendwie der was zum Klauen hat oder so weil bis jetzt hatten glaube ich noch nie irgendwie was welche wird zum clown nee. schade ja okay das wäre ja ein bisschen blöd weil dann könntest du ja immer wieder klauen hm? ich habe ja gerade alexandrit und so gelesen da ist wahrscheinlich der bosskampf gewesen ne? keine ahnung okay so ich werde damit weil ich mit einigen anderen charakteren hier reingehen ich werde die auch noch mal anlassen falls hier weil ich nicht eine geile belohnung bekommen oder äh, ein neues gibt und so und mal schauen also sehe ich euch dann gleich, wenn wieder irgendwas passiert. Bis gleich, ich bin ja eigentlich noch heilen. Ne? Warte mal, hey, Oktober, Was bist du noch? ja noch neu. wer kommt hier auf? Warte, hier kam gar keiner. Was hat denn? Na. ja voll antikleimer Glückwunsch, meine Damen und Herren. Schon wieder eine Legende. Jetzt gib mir bitte was Geiles. Er frag mir den alpha und um symbol Okay, cool. Jetzt es noch Belohnungen. Und kein gibt so, eher fragment das ist da war ich schon ab nee. ja und dann andere ist objekt bekommt nur der geherzht und so, ein objekt mit großen kräften was macht das was macht das ja ist es... hallo äh... ja ist keine ahnung iphone symbol müssten wir mal ausnehme ich an so und kein na no, ich bin ein bisschen enttäuscht alles klar ähm, letzten minuten müsste ich eigentlich aufgenommen haben für den kampf da war irgendwie nur so ein typ mit dem namen oktober so ein alter mann mit dem schwert und was anderes jetzt nicht wirklich wieder aufgetaucht naja bin ich ein bisschen enttäuscht aber hey wir haben ein neues accessoire bekommen ich meine das ist auch was, ne? warum hängt er jetzt schon wieder ein ganz klein bisschen hinterher soll hat hat immer so super egal Repeat notiert hat geschafft war jetzt nicht so sonderlich schwierig ehrlich gesagt und ja muss mal also mit dem nächsten charakter schon wieder du dieser altmann der taucht überall auf An den jemals irgendwie untersucht zu haben, aber okay, klatsch nicht so spektakulär. Komm schon, Glückwunsch! Noch eine Legende Rita Boom, Elementarbrille und gesegnete Kette. Ich glaube, die beiden Sachen habe ich. Okay, gucken wir mal. Ja, die habe ich doch letztens mein Dings hier, also letztes Mal in Kief Mock irgendwie gefunden. habe ich mir gedacht, oder oh, ist ja richtig gut. So und für sie haben wir jetzt Sachen bekommen, die wir schon haben. Sehr gut, geil. Egal, haben wir mit Rita auch geschafft. Äh, wo ist sie? na Sie hängt sie hat 80.000. Okay, ich glaube, repeat allgemein tut irgendwie voll hinterher hängen. Dann keine Ahnung, so weiterer Charakter geschafft. Auf zum nächsten. Und schon wieder der. Was ist das? Was ist denn da überhaupt? in so ein Random Typ. War oh, hört ja mal auf damit. Ey. soll ich nicht sein, hat die ganze Zeit über die Leute hoch, Sehe ich gerade. Passt. Was? Was? Was? Was? Ich hab gesagt zack ich habe gesagt zack so mein gott war gar nicht so einfach gaut schon deut war ganz schön nervig mit judith um die, die ganze Zeit gestand ey so dachenmantel an kadeos kadeos klingt nach ein speer hermesstab wat was zum hey, mir werden anderen namen angezeigt und ich bekomme andere sachen Drachenmantel mantel Ja, mehr verteidigung resistenz gegen feuer und sonst nichts ja was ist denn los ey? vorhin war bei rita war glaube ich auch so, ne? so luftsprung 3 magie 3 wow das sind vollkommen nutzlose fähigkeiten meine, das ist nicht schlecht, aber davon müsste man erstmal irgendwie in Luft kämpfen können. So wird egal. Neue Waffe ist doch auch ne? so langsam wird schwieriger. Ich glaube, mit patty werde ich halt noch schaffen. Mit Flynn vielleicht auch noch, aber ist und Carol. Da sehe ich erstmal schwarz. Raven vielleicht, weiß ich nicht. Mal schauen, guck mal, weil das letzte ist ja eigentlich nicht so schwer. Man muss eigentlich immer nur gegen Gautsch und Dreit kämpfen. also ist jetzt nicht so unglaublich schwer. Also du bist du, äh, Judev, Also ja. Sehe ich dann, wenn ich hier wieder was geschafft habe. Also bis gleich. Ja und da ist schon wieder Oktober. ein Gott, sind die alle schnell tote. Judef hat das halt voll lang gedauert. Oh. weg das war relativ einfach mit Petty. Kritische Form und Abzugsorsierung. Die veränderte Version davon. Ich glaube, genau so heißt die Wo sie sich so im Kreis dreht und mit der Knall rumballert. Und ja, alles voll einfach. So, was gehen wir ab? Piratenwaffe, Weiße Welle und reif Und wie heißen die Gegenstände wirklich? Haben die jetzt auch wieder einen Namen? Was zum Piraten? Da dies doch gerade vollkommen anders, ne? Richtig. Ach, da ist ein Dings. Äh, Zweitwaffe. Stimmt. Äh, Frauenpower. Physische sowie magische Angriffs- und Verteidigungswerte, wenn die Gruppe ausschließlich weiblich ist. Da. Oh, Reflexion, cool. oder oh, ist auch cool. Das sind Gute Effekte, nicht gut. Das hier wird sicherlich auch irgendwann mal sein, weil ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwie, hatte ich schon mal irgendwie ein Team nur aus den Mails bestand, ich weiß es gar nicht. Aber ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, also das kann auch mal passieren. So, das ist cool. Oh, das ist in jeder Hinsicht besser als das, was sie jetzt hat. Oh, ach ja, ich habe ja den Angriff gegeben. hat extra für sie was war und Wasser. Ne, so, das ist noch mal cool. Das ist ein cooles Ding in hier. Geil. Für sie hat sich das gelohnt, finde ich. So, jetzt haben wir die einfachsten Charaktere schon hinter uns. Flynn fehlt noch. Raven, Estelle und Carol. Estelle und Carol werde ich natürlich auch versuchen, aber ich stelle mir sehr schwer vor, die das irgendwie schaffen. Glaube es eher nicht, aber wer ist natürlich versuchen? Flynn und Raven mache ich mir schon Sorgen, bei dem war das jetzt auch nicht so komplett einfach, aber ich werde es natürlich mal versuchen. Ich meine, fünf Minuten extra hier für Gaut und Dreut dann noch einmal irgendwie so ein random Typ. Ja, kann man mal machen. Ne? Gut, alles klar. Dann sehe ich euch dann, wenn ich mit irgendeinem anderen Charakter hier wieder was geschafft hat ne? Also bis gleich. So, ich bin gerade mit Flynn dran. Ich müsste eigentlich vielleicht juri auftauchen. Nehme ich jetzt mal an. Wenn bei juri Flynn auftaucht. Guck mal, wer da ist? Gott, ich hoffe, der ist nicht so stark wie wenn ich den Steuer. Lass mich durch! Ey, na, ja. vorhin Weg hier verschwert haben. Die beiden sind sich am Moment halten, aber japanisch, deswegen verstehe ich kein Wort. Oh, der hat mich natürlich voll kaputt hier. Jetzt bestimmt tausendmal schwieriger als blind, ne? so, Nein, geh weg Das ist mein Heiler erledigen erledigen Ich merke, er hat, er hat dings gar nicht sein dings hat sein eingesetzt sein. Also mystische Art. Ja, weil halt diese Schweine noch hoch, du Schwein. Okay, du kannst jetzt einfach mal fünf Attacken hintereinander einsetzen, ist klar. Ich analysiere dich jetzt. Was machst du jetzt? So. Okay, was hat für ein Schwert der Wer hat die Ausrüstung, die ich denn gegeben habe? Aber die Vorschau zeigt immer irgendwie wahrscheinlich Waffen. Diese eigentlich hätten haben sollen nehme ich mal an sein allererstes Schwert, ne? also nicht ich meine ja guck mal er durch standard klamotten an und so oder habe ich noch rechtzeitig geblockt das den gesehen hast. schon abonniert Aber ich habe noch vier minuten da werde ich den kampf jeden fall schaffen nämlich jetzt nicht jetzt komplett zu boxt ja was war das denn für ein Angriff? Kalte Böe? Den Angriff kann ich nicht. Das sah aus als war eine veränderte Art von Links, ja. und ich hier auf seinen Kreisknopf, ja, ja, wisst ihr natürlich nicht ausgerüstet haben. Sein äh, Final Gale, wie auch immer halt auf Deutsch noch mal hieß. glaube ich habe gerade einen hinweis bekommen was ich noch für eine veränderte art freischalten kann so jetzt habe ich nicht kaputt kollege er tut ihm seine mystische art voll weh ich habe euch noch wieder ausgerüstet mit ihm aber trotzdem drei minuten das schaffe ich okay war deutlich kürzer als wenn ich dann einsetze er ist immer noch im überlimit ist das denn? Da ja, den Angriff, der sah aus, als wäre irgendwie, weiß ich nicht. Kalte Böe, muss ich mal gucken. wer ist jetzt gut, Kollege. Boah, ich wünsche echt, ich hätte relativ ausgerüstet. Wir mal, viel einfacher man. soll jetzt weiß ich jetzt aber mal, Kollege. Jetzt doch mal, ey! Also das beste Freunde, aber trotzdem. Hier, nimm meine explosive Art. In die Fresse. Einfach aus dem Bildschirm raus. Ah! Nicht heilen. Ah. So, komm. Und weg bitte, du. Schlitz. Okay. Oh, sehr gut. Gut, aber mit Flin auch geschafft, Glückwunsch, aber er hat mit dem schon so knapp ist, ne? meine Damen und Herren. Hier und jetzt in dieser Arena haben sie gut eine Legende wieder gesehen und strahlender Stern und Generalrüstung. Aber wie heißen sie in Wirklichkeit? Strahlender Stern und Generalrüstung. Generalrüstung habe ich glaube ich, schon. Ne? Ja, strahlender Stern, eine neue Waffe und oh, die sieht cool aus. sei bestimmt schwächer als weil ich habe. ne. So läuft das normalerweise, ne? aber neue Waffe, neue Fähigkeiten hält den Kampf gegen nicht menschliche Gegner. Die Angriffsstärkung mindert den erlittenen Schaden. Das ist doch mal cool. wird Manchmal vorübergehend alle Werte, wenn Yuri einen Gegner im Kampf besiegt. Vorübergehen, okay, manchmal das gleiche überlebt, wenn Yuri das Überlimit erreicht. Oh, cool, erst wenn ich in Überlimit limit vier wechsel und direkt meine mystische Art wegballern ne? dann ist zwar juris äh, so manchmal weil äh. dann könnte ich nämlich überlimit einsetzen überlimit stufe 4 mit juri weil direkt in seine mystische art raus dann sehe ich noch hey Flynn hat ja auch noch sein übernehmen 4 dann komme ich mit denen den seine mystische art raus und da wäre nicht schlecht ne? so natürlich ausrüsten gelevelt wird später so finde ich gut, dass sich ein paar Sachen hier lohnen. Wie sieht mein Album aus? Ich müsste, glaube ich, so 95 Prozent geil. 5 Prozent aller Waffen fehlen mir noch. Das bedeutet, da müsste ich jetzt alles hier zusammenzählen ne? Nee, kein Bock. Gut, dann guck mal, wie es weitergeht. Ich glaube, als nächstes versuche ich mit Raven. Mit dem müsste ich das vielleicht auch noch schaffen, wegen seinen äh, Gewitterzauber hier, diesen Wirbelsturm. Der ist nämlich gar nicht schlecht. Und ja. Dann war es glaube ich schon, weil ich glaube Carol und Estelle werde ich nicht schaffen, obwohl ich es natürlich versuchen werde. Aber ja, gucken wie das ausgeht. Okay, wir haben noch eine Minute und der Typ ist ja okay. War jetzt auch nicht so unglaublich schwer, aber ja, ich noch mal normal limit damit ich beim nächsten Mal voll bin und zack, so wieder gauch und droid die ein ganz klein bisschen der herausforderung waren aber sonst nichts eigentlich immer gewitter gespammt Hier und da mal äh, Pfeile vom oben regnen lassen und ja dann klappt so gloria und himmelsstern ich glaube die beiden sachen habe ich schon Bin mir aber nicht sicher den habe ich noch nicht okay ich habe im drachen der ist sogar besser cool in jeder hinsicht hat jetzt nicht weniger resistenzen oder so oh. und himmelstern zeigt da habe ich schon gesehen habe ich neue sachen zum lernen da verstehung und wiedergeburt ja da kann man machen ist besser als alles andere was ich habe aber ich glaube ich habe einen anderen nee, der sieht sogar besser aus als alles andere was ich jetzt habe Ne? Ja. Okay, P Verteidigung geht runter, aber pf. Hä, warum geht P Verteidigung runter? Keine Ahnung. Guck ich mal nach. So cool, haben wir mit Raven auch erledigt. So, jetzt kommen die schwierigen Leute. Jetzt kommen Carol und Estelle. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es nur mit carol Aber ich glaube, Estelle habe ich wortwörtlich nur so in der letzten Sekunde geschafft. Ich habe glaube ich wortwörtlich 80 Mann so auf der letzten Sekunde mit ihr geschafft. Also ich glaube, mit ihr schaffe ich jetzt nicht. Ich werde es natürlich versuchen, aber ja, ich mache mir nicht so große Hoffnung. So, gut. Dann mache ich als nächstes mit Köln. Mal gucken, ob das klappt. Bis gleich. Okay. Schau wieder an. Machen wir mal. Okay, ich habe noch fünf Minuten, da ich locker schaffen. Ha. Au, Alter. habe ich jetzt noch Kraftring ausgerüstet? Ich glaube nicht, ne? schon ja. Gauch und, und Droid waren ganz schön nervig, Wir haben die ganze Zeit. Äh, die haben wirklich die ganze Zeit. Äh, hat gezaubert und mich durch die halbe Arena durchgeworfen. Ja, genauso. Ich muss die Magier erledigen, sonst. Jonglieren nämlich hier durch die ganze Arena, Ey, Das ist voll nervig. Das ist schon eine mystische Art einsetzen. Äh, ja, Over Limit 3 und Überlimit Limit 3 meine ich. Und boah. Ich wieder erstmal Abstand machen, damit... An Ort wegrenne. So, machen wir euch noch fertig. No habe ich noch fünf Minuten um die fertig zu machen locker äh. so jetzt übrigens eine super Combo noch ein aufwärts spaltfall dann mache ich die ganze Zeit schon ne? treffe ich alles in meiner Reichweite sehr gut ne so, zaubern Weiß nicht, was du da noch mal senken. Verteidigung des Gegners. auch oh, sehr gut. Na. Oh. Oh. War ehrlich? Was zum Teufel? Oh, ich noch mal ein mischgummi ein, einfach so. Wow. Vor allem, ich habe Rolle ausgerüstet mit ihnen, aber irgendwie bringt das nichts. Habe ich so für da? Ich drücke vier, aber der kommt nicht. Der steht nicht auf, Junge. So ist dann Ding weg. Was machst du jetzt hey, was War das für eine Forschung? Ja, okay, das mit sehr nervig wird hier. Einfach den so. Ich gerade schon gegen Gouch und und heute einsetzen. Zum habe ich noch alle meine Limittrunks danach. da so, jetzt kommen her, mit Art, geht kaputt. Äh, äh. Nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Wo? Doch, aber gut. Oh Gott, war nervig ey. Ich fing genauso an wie der Kampf davor. Ey. 46.000, okay, er hat mehr Erfahrungspunkte bekommen. Verdammt, ich glaube, weil er gegen sie gekämpft hat, ne? hat die mehr Erfahrungspunkte gegeben oder was? Deswegen hat Juri irgendwie mehr Erfahrungspunkte als alle anderen bekommen oder weniger. Keine Ahnung, so Helm der Mutigen und Spaltbohrhammer. Sehr gut, ey, zu all den gibt es ja gar kein Skit, ey. Fass ich nicht könnte meinen ja, dass wir jetzt gegen sie gekämpft hätten, dass jetzt irgendwas Geiles hier passiert wäre oder so. Sehr zerstörerisch. zerstört alles. Letzte maschinartigen Hammerwaffen. Helm ermutigen. Zeit mal. Ja, ist besser in allem. Kann man mal machen. Und Helm zeigt. schmetter für den gehen bei einer Power Tag ein Abwehrbruch zu die Super Rücksitzung ist ausgeschlossen. Okay, ah, gar nicht so schlecht. Waffe ja, gar nicht mal so schlecht ist. Nur um fünf weniger schwächer als die Axt, Mit Feuer und Wind. So, dann ist jetzt er hat jetzt, aber glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als alle anderen oder ja, Gott verdammt, weil sie noch alle so ungefähr auf dem gleichen Punkt. So ist die einzige, die noch fehlt, ist und bei ihr war es am allerschwierigsten Also, ja, Gott, wie soll ich denn das machen? Bei ihr, bei ihr habe ich glaube ich auf der wortwörtlich letzten Sekunde erst geschafft. Ey. Ich hatte wirklich nur ein oder zwei Sekunden übrig beim 80-Mann-Kampf. Und ja, wenn mit Carol schon so schwierig war, dann wird damit ihr bestimmt noch schwieriger. Also, ja, mal gucken, wie ich das anstelle. Aber wenn ich es schaffe, dann zeige ich euch natürlich und ja gleich so kein boss perfekt Alles klar. dann schaffen wir halt mit das halt auch nicht schön ja, gut, durch diesen heiligen regen an ja, gut ich das mal an ja. Extra Combo in der das heißt, Ich kann jetzt noch extra drei Angriffe machen. Normalen Angebot ist das nicht schön und ja, das war ehrlich gesagt einfacher als mit Carol, finde ich. Und ja, jetzt haben wir mit jedem Charakter 100-Mann-Kampf abgeschlossen. Ist das nicht schön? Oha. Gut, ich musste zwar ihre Fertigkeiten wie blöde umändern, weil ich äh, für den finalen Kampf dann wieder umändern muss, aber was soll's. Wir haben es geschafft. Okay, ich habe einen Titel bekommen für Estelle. Magisches Fräulein. Und eine Menge Sachen. Kaiserliche Garde, Sanctiarum, Kometenlicht und Sternlicht. Alles klar. So, und ich mal es geht. Ich krieg natürlich wieder gar nichts. kommt schon. sagte er, nachdem er ihren Titel und alle möglichen Sachen bekommen hat. Ne? ich weiß. So, zwei Schilde und Kometenlicht. Sieht aus wie von so einem Magical Girl irgendwie. So, äh, erstmal das hier. Ja, ist um jedes Dingen besser. Kaiserliche Garde. Ne, warte mal, habe ich doch schon? habe ich da gerade? Habe ich gerade ausgerüstet? Nee, ja. Ich habe es versehen gedrückt. Ähm, wollte hier gucken. Ja, okay, das hat Resistenzen und ist besser in beiden Sachen. Also ja, habe ich mit jedem jetzt eine ultimative Rüstung? glaube ja ne? so dann der Stab. ist der besser als ich glaube nicht ne. über heilungskünste ich manchmal ah, kenne ich davon habe schon level 1 nur wenn sie 30.000 kp geilt hat dann kriegt sie über level 1 kann vielleicht auch nicht schlecht sein für den finalen kampf okay wo ist der den ich sonst immer hatte ja, ne, ist viel stärker, ja, Ach, schade, so, da hat sie zwei schilde bekommen, da ne? kommt schon, die haben keine Effekte. Warum habe ich, hab ich denn jetzt zwei Dinger von davon bekommen? Ich sag ihnen einen geheim Zauber, um nicht zu verwandeln. Schild des heldenmuts Ich sagte, er hat irgendwie was von Dings, von Magical Girl, ne? Und du hast ein Links äh, magisches Fräulein, ne? Oh, das sieht cool aus. <lacht> Schön, da passen die Flügel und der Heilingschein auch so gut hin. Dein Aura von Magie und Mysterium verzaubert alle in deiner Gegenwart. Cool. Das ist definitiv eine Anspielung an irgendwie Magical Girls oder so, ne? Aber dann verliert sie aber ihre andere teil ihre heldenhafte Atei da finde ich sieht die frisur von ihr am besten aus Aber das die sieht cool aus ja immer das da sie als aus so und dings hier bekommen wir ja. sternlicht was sehe ich jetzt nicht ne? schade okay ja okay das mit der ausrüstung muss ich alles noch mal ändern im finalen Oh. oh. Hat eine Fähigkeit, man wird einmal pro Kampf nach ein k.o. automatisch wiederbelebt. Ja, einmal pro Kampf. So, jetzt werde ich natürlich wieder erstmal hier die ganzen Sachen leveln. Ne? Das kann wissen, dauern also eigentlich dauert dann vielleicht nicht mehr. Ne? Aber wenn ich mal dann zum ersten Gebiet hingehe und dann irgendwie ganz einfachen Gegner wegpuste. So, wir haben mit ihren Charakter 100 Mann geschafft. Als leider nichts Neues freigeschaltet. Soll es egal und ja, ich würde sagen, das war dann für diesen Part. Ne? Müsste alles in einem Party reingepasst haben: ne? 80 Mann und 100 Mann. Und ja, dann würde ich sagen, ich sehe euch dann, wenn ich den Kochwettbewerb glaube ich noch mal hier mache. Ne? Und ich weiß noch nicht, wie ich das alles aufteile. Ich werde schon irgendwie herausfinden, wie ich das mache. Ne? Und dann gucken wir mal. Ne? Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn er lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. mit würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder oder auch nicht, weil ich habe gerade gemerkt, vielleicht ist das ja doch nicht der Ende des Parts. Und ja, mal schauen. Irgendwann, bis irgendwann. Ciao.